Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich lese euch Fanprost vor. Der erste Brief ist von Vanessa und Andreas und Sabine. Liebe Marmeladenoma, ein gelbes Herz. Mit diesem Brief wollen wir, das sind Andreas, 24 Jahre, Sabine, 55 Jahre und Vanessa, 19 Jahre, uns bei Dir für Deine Videos bedanken. Ein rotes Herz. Wir finden wunderbar, was Du tust und sind Dir sehr dankbar für Deine Mühen. Ein grünes Herz. In Deinen Videos steckt so viel Liebe, das ist einfach großartig. Ich mag Dir ein Luftballon mit einem für mich wichtigen Fabeltier schenken. Da ich der Meinung bin, dass Luftballons und Seifenblasen die Welt etwas bunter machen. Und ich hoffe, der Luftballon macht dir auch Freude. Ich konnte ihn bloß nicht aufblasen, <lacht> mir ist die Puste ausgegangen. Es ist ein Einhorn darauf. Dann, wenn du einmal traurig bist, soll ich das etwas fröhlicher machen. Und ein lila Herz. Wir drei würden uns über ein Autogramm freuen und wünschen dir nur das Beste und viel Gesundheit. In Liebe, Andreas, herzlich Sabine, Vanessa, ein grünes Herz, Umschlag und Briefmarke bei Und noch ein blaues Herz. Ist alles schon erledigt, alles schon abgeschickt. Hat mich sehr gefreut. Jetzt kommt ein Brief von der Wiebke. Und die Wiebke schickt auch wieder viele, viele Herzen und Ostereier. Und einen Baum und die Sonne und ein klitzekleines Osterhäschen. Liebe Marmeladenoma, ich heiße Wiebke und bin 16 Jahre alt. Mit diesem Brief wollte ich dir für deine wertvolle Mühe und Liebe danken, die du in deine Streams und Videos steckst. Ich mag vor allem deine ruhige Stimme sehr. Immer, wenn ich abends im Bett liege und nicht einschlafen kann, suche ich mir auf deinem YouTube-Kanal ein Märchen heraus und lasse es mir von dir vorlesen. Mein persönliches Lieblingsmärchen ist Die Schöne und das Biest. Es zeigt uns Menschen, worauf es im Leben wirklich ankommt. Nicht etwa auf Äußerlichkeiten, sondern auf den Charakter. Aber die schöne Das Biss darf ich leider nicht vorlesen, wird sehr oft gewünscht. Auch ich habe momentan viel mit Märchen zu tun. Ich bin auf einer Ballettschule und wir führen im Sommer das Märchen Cinderella vor. Darauf freue ich mich schon sehr lange, da es zum einen ein wunderschönes Märchen ist und zum anderen ich den Freund der bösen Stiefmutter spielen darf. Ich bin sehr dankbar, deinen Kanal gefunden zu haben. Bei dir merkt man, dass du es liebst, anderen durch deine Märchenstunde eine Freude zu machen. Dies macht dich sehr sympathisch und einzigartig auf YouTube. Ebenfalls wollte ich deinem Enkel Janik danken, der das alles erst möglich gemacht hat. Und ich füge hinzu, er hat die meiste Arbeit. Außerdem wollte ich dir herzlich zu deiner Nominierung beim Webvideopreis gratulieren. Ich freue mich sehr für dich und drücke dir ganz fest die Daumen. Ich wünsche dir noch ein langes, glückliches und vor allem gesundes Leben. Und hoffe, dass du noch lange eine Freude daran hast, uns Märchen vorzulesen. Liebe, liebe Grüße, Wiebke. Und ein dickes, großes Herz hat sie gemalt. Ich liebe diese Herzen. Ich würde mich sehr über ein Autogramm freuen und die Adresse. Ist schon abgeschickt. Schöner Brief. Schöner, schöner Brief. Hat uns beide sehr erfreut. Die Jenny. Ein ganz schöner Brief. Hallo liebe Marmeladen Oma ich heiße Jenny und bin 14 Jahre alt. Ich wollte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine tollen Streams und deine YouTube-Videos. Leider fand ich noch keine Zeit dafür, viele von deinen Streams zu gucken, versuche es aber in der nächsten Zukunft mehr zu tun. Ich schreibe dir diesen Brief, um dir einfach mal zu sagen, was für ein toller und liebenswerter Mensch du doch bist. Und ich hoffe, dass du uns noch viele schöne Märchen vorlesen kannst. Und ein goldenes Herz. <lacht> Das erste goldene Herz. Einen großen Dank auch an Janik, der das alles hier erst möglich gemacht hat. Danke, danke, danke. Und ein blaues Herz. Zum Abschluss habe ich noch ein paar Fragen, die ich dir gerne stellen möchte. Und dann hatte sie eine tolle Idee, sie hat eine Spitze hineingeklebt. Das werde ich in Zukunft auch manchmal machen. Erstens, Wie seid ihr ja auf den Namen Marmeladen Oma gekommen? Das war Janiks Idee. Ich nehme an, weil ich früher viel Marmelade gekocht habe. Zweitens, wie heißt du mit deinen echten Vornamen? Ich heiße Helga Sophie Josefa. Helga war damals ein Modename, Sophie hieß meine Mutter und Josefa, mein sehr geliebter Großvater, hieß Josef. Ich würde mich über eine Rückantwort und ein Autogramm sehr doll freuen und ein blaues Herz. Es wäre auch wundervoll, wenn du diesen Brief in einer deinen Videos vorlesen könntest. Was hiermit geschieht, ich grüße meine Freundin Rabea und meine Schwester Annabelle. Ich wünsche dir und Janik noch einen wunderschönen Tag mit vielen Grüßen, eure Jenny und noch ein Herz. Und ich habe den beiden anderen natürlich auch ein Autogramm geschickt. kommt ein himmelblauer Brief von der Jasmin. auch. Ich lebte als Delfine auf den auf Briefkuvert und da hat sie mir einen gemalt. War leider nicht mehr, was leider nicht mehr auf den Brief gepasst hat und bei mir im Nachhinein erst eingefallen ist. Der Delfinstiger auf dem Briefumschlag war eine knuffige Idee. Ich habe leider keine Sticker, die ich drauf machen könnte. Daher umdrehen, hat sie mir einen gemalt. Ist mir noch viel lieber als ein gekaufter. Hallo liebe Marmeladenoma. Tut mir leid, dass meine Antwort erst nach ein paar Tagen kommt. Aber danke, dass du so schnell geantwortet hast. Ach ja, das ist schon der zweite Brief. Dein Brief hat mich wirklich sehr gefreut. Es ist bemerkenswert, dass du allen zurückschreibst und dank dir habe ich gemerkt, wie viel Spaß Briefe schreiben doch macht. Das ist auch wieder eine wunderbare Geschichte, dass das wieder aufkommt. Einmal lag ich freudig abends im Bett und habe überlegt, was ich dir noch schreiben könnte. Ich sollte öfters Briefe schreiben. Ich hoffe aber auch, dass diese Frage hier, angenommen für deine Augen, also diese Farbe, dieses hellblau, angenehm für deine Augen ist und du diesmal keine Lupe verwenden musst. <lacht> Ansonsten könnte ich das nächste Mal noch eine andere Farbe ausprobieren, aber auf weißem Papier schreiben. Ich möchte mich aber auch für deine Antworten bedanken. Du wirkst auf mich wie eine Frau, die alle schlimmen Dinge durchgestanden hat und damit Stärke beweist. Du hast den negativen Dingen keinen Hass, sondern Liebe entgegengebracht. Und was du gesagt hast, dass wir alle einander achten und nichts für selbstverständlich nehmen sollen, ist wirklich ein Toller Vorschlag. Eine totale Erkenntnis. Von dir können wir alle so viel lernen und ich bin froh, dass so jemand Herzensgutes wie du auf YouTube und Twitch gekommen ist. Ich bin auch vor allem Gronkh sehr dankbar, dass er so viele Menschen auf dich aufmerksam gemacht hat. Er hat auch so ein gutes Herz wie du und ich hoffe, dass ihr beide euch vielleicht sogar auf dem Wettbewerb treffen werdet. Würde ich natürlich auch sehr freuen und Janik auch. Ich will auch dorthin kommen und gewotet habe ich auch schon für dich. Du gewinnst bestimmt, du verdienst es am meisten von allen. <lacht> Vielen Dank. Danke auch an das Herz mit dem Trostzitat. Es stimmt wirklich, als ich mal traurig oder verletzt war, fanden mich plötzlich aufmunternde Videos, Zitate. Alles und eine innere Stimme sagte mir immer, dass ich mich wieder aufraffen soll. Und ich habe dazu die besten Eltern, Cousinen und Freunde, die man sich nur vorstellen kann. Es freut mich auch, dass du so viele gute Menschen um dich herum zu haben scheinst und bevor ich zum Ende dieses Briefes komme, freut mich, dass mein Märchen, dass mein Märchen dir so gut gefallen hat. Ja, sie hat ja auch ein Märchen geschrieben. Bin ich wirklich einer der zehn Gewinner, oder ist das eine andere, Jasmin? Ja, das war ein bisschen schwierig. Das steht für meinen Nachnamen, falls ich wirklich gewonnen habe. Dann will ich dir jetzt auch danken. Und falls nicht, dann, dann auch. Ich gönne es den anderen. Ich liebe Geschichten. Mein Vater hat mir früher immer welche ausgedacht und erzählt. P.S. Hast du vielleicht noch mehr Lebensweisheiten für mich? Eine Antwort würde mich freuen. Der Brief von deiner Jasmin. Vielen Dank, Jasmin. Ich habe auch geantwortet. Dieser Brief ist von Jerome. Liebe Marmeladenoma, ich bin ein Fan von dir und finde es toll, dass du Märchen vorliest. Ich finde deine Videos so toll, weil deine Stimme so beruhigend ist, sodass man einfach mal abschalten kann. Auf deinem Kanal bin ich durch Gronk gekommen. Ich habe übrigens auch eine Katze und ein Herz. Wie schön für dich. Liebe Grüße von Jerome, es wäre nett, wenn du mir ein Autogramm schicken würdest. Noch ein Herz und dann die Adresse, die muss ich jetzt abknicken und der ganze Brief ist voller Erdbeeren. Vielen, vielen Dank, Jerome. Ist auch schon erledigt, hat er auch bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sagen Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.